Hallo liebe Astrofreunde, eure Horoskope für den Februar sind jetzt online. Erfahrt alles darüber, wie verführerisch die Sterne im Valentinsmonat stehen und wie ihr den Neumond der Toleranz und Inspiration am besten nutzen könnt. In der Verlosung gibt es diesmal eins meiner Jahreshoroskopbücher zu gewinnen. Also schaut mal rein, ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.